Ich bin der Bildungsdirektor für Niederösterreich und als solcher für ca. 1.100 Schulen für 23.000, 24 24.000 Pädagoginnen und Pädagogen in Niederösterreich zuständig. Ich habe auch selber viele Jahre, fast schon Jahrzehnte an einer höheren Schule mit großer Begeisterung unterrichtet und ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich ein faszinierender Beruf, Kinder ins Leben zu begleiten, junge Menschen beim Lernen zu unterstützen. Sie dabei zu unterstützen, starke Persönlichkeiten zu werden. Das ist wirklich faszinierend. Und wenn Sie in dieser Richtung Überlegungen anstellen, wir brauchen Sie, der Bedarf an Pädagoginnen und Pädagogen steigt. Natürlich hängt es auch von den Fächern ab. Studieren Sie das, wo Sie sich hingezogen fühlen, aber Sie sollten wissen, wir brauchen Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften, die kreativen Fächer Bewegung und Sport und... Sie sollten Kinder lieben, sie sollten es lieben, mit Kindern zu arbeiten und sie sollten sich bei der Arbeit mit Kindern begeistern können und auch die Kinder begeistern können.